Um seine Pilotenlizenz zu behalten, muss man jährlich eine bestimmte Anzahl von Flugstunden nachweisen. Um den Ehestand zu behalten, reicht eine einmalige Unterschrift. Man könnte die Frage stellen, gäbe es weniger Eheabstürze in unserer Gesellschaft, wenn Paare sich nach selbstzertifizierter Ehefähigkeit dazu verpflichtete, füllten diese Fähigkeit immer wieder aufzufrischen. Vielleicht der Schlusssatz vieler Märchen lautet in etwa, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich weiter. Er vermittelt den Eindruck, wenn man beim Altar angekommen ist, man den schweren Teil der Beziehung erledigt hätte. Danach kann man sich auf den Lorbeeren ausruhen. Das ist ein verführerisches Märchen. Denn es vermittelt den Eindruck, dass der schwierigste und wichtigste Teil einer langen Beziehung darin besteht, den optimalen Partner im großen Heiratsmarkt herauszufischen. Die schlechte Nachricht. Mit dem Standesamt fängt das Zusammenraufen erst an. Der Bund fürs Leben ist ein lebenslanger Entwicklungsprozess, der mit der Beziehungsgründung anfängt und nicht abgeschlossen ist. Gute Nachricht, mit der Beziehungsgründung fängt das Kennenlernen erst an und dadurch kann der Bund fürs Leben eine lebenslange Wiederholung des Genusses des Kennenlernens werden. Der Eintrag im Standesregister darf nicht mit einem Grundbucheintrag verwechselt werden. Das Standesamt kann nur bezeugen, diese zwei wollen versuchen eine tragfähige Beziehung immer weiter auszubauen. Eine gelebte Beziehung braucht die ständige Pflege beider Partner, um die Fähigkeit zu entwickeln, den Böen und Stürmen des realen Ehelebens standzuhalten. Das Beziehungsglück muss immer wieder neu erworben werden. Hierfür bedarf es Beziehungszeit. Deshalb ist meine Antwort auf die Frage, wie viel Zeit braucht eine Beziehung, sehr einfach. Im Gegensatz zu den Flugstunden kann man keine Zahl vorgeben, sondern auf das Ergebnis kommt es an. Denn für eine überlebensfähige Partnerschaft muss man ausreichend Zeit reservieren, damit die Beziehung so lebendig gehalten werden kann, dass sie nicht nur eine lästige Pflicht ist, sondern eine Quelle der Stärke für beide Partner. Und so muss man nicht auf die Uhr oder auf den Kalender schauen, um zu wissen ob man genug Zeit für die Beziehung reserviert hat. Stattdessen sollte man auf die Beziehung schauen, haben wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht, dafür genutzt, um uns immer wieder neu zu begegnen und die Entdeckung miteinander genossen? Oder gibt es noch Nachholbedarf und wir sollten mehr Zeit für eine Entdeckungsreise zueinander einräumen? Eine Hilfestellung für diese Expedition ins Beziehungsglück erhalten Sie auf meiner Internetseite Kappelcoaching.de